Ich sehe Matthias Ginter. Ja. Das sind äh, von links nach rechts, äh, das bin ich, Swanny. die Christina Ginter, das ist die Frau von Matthias Ginter, Matthias Ginter und dann ein äh, langjähriger Twitch-Zuschauer von uns, Paralappen heißt er, heißt äh, Yannick mhm. und wir haben seit 2018 machen wir mal im Dezember Charity-Streams und ähm, Matze Ginter ist bei uns äh, ein Meme in der Community, das jetzt äh, ein bisschen zu lang die Story, um das auszuführen, aber wir haben dann einen Charity-Stream für seine Stiftung gemacht, die Matthias Ginter Stiftung. Die setzen sich für sozial, körperlich und ähm, ansonsten benachteiligte Kinder in Deutschland ein und das ist total eskaliert. Und dann hatte ich äh, eine Einladung bekommen von denen, die machen dann einmal im Jahr so eine Stiftungsgala. Mhm. Da wurde ich zu eingeladen, da hatte ich gefragt, also man durfte eine Begleitperson mitnehmen, da hatte ich gefragt, ob wir noch eine dritte Person mitnehmen können, Als weil der... Quasi. Ja, nee, weil der Yannick, der Paralappen, unser Zuschauer, der hatte sein komplettes Weihnachtsgeld in diesem Charity-Stream gespendet. Das waren, ich glaube, 1.000 oder 1.500 Euro und da dachten wir, es wäre eine geile Idee zu fragen, ob er auch noch mitkommen ja. kann. Und dann sind wir da hingegangen es war ein sehr geiler Abend. Da haben cool. wir auch mit ähm, Jogi löwen ein Foto tatsächlich bekommen. Ja. Oh. Aber Swanny hat sich auch nicht doll verändert, finde ich. Nee. Den habe ich, wie gesagt, den sehe ich jetzt immer auf den CS-Events, also. der sieht immer noch genauso aus. Ja. Auch bartechnisch genau das gleiche. Wie, wie lange ist das her? Das war 2019, da äh, genau. Swanny sogar im maßgeschneiderten Gucci-Anzug, oh. ähm, mhm. und der hatte hier so einen goldenen Hirsch, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, er Hat hier so einen goldenen Hirsch hier, an der Brust ne? ja. und dann hat er gesagt, das Ding war auch äh, 400 Euro teurer und der Anzug, ich, ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro hat der Anzug gekostet, und ich kam da… Also hat er nicht gespendet? <lacht> nee, war über. an dem Abend hat Swanny nicht gespendet. <lacht> Und da habe ich sogar ein EM-Trikot ersteigert, was er für die EM-Qualifikation hat, hat er das gespielt, also sogar ein getragenes und unterschrieben. Da gab es dann so eine Tombola, wo du mitbieten konntest. Und das konnte ich mir da sichern, das, das habe ich zu Hause an der Wand hängt.